Hi, ich bin Marina Weisband und ich möchte heute Gefühlsduselain mit euch teilen. Und ich dachte, Video sei das richtige Format dafür. Ähm, in diesem Zimmer hat es gefühlt 87 Grad. Und ähm, wie viele andere erinnert auch mich das konstant daran, dass wir auf eine Zeit zugehen, in der wir es immer häufiger mit extremen Wetterphänomenen zu tun haben, äh, mit völlig neuartigen Herausforderungen und globalen Problemen, mit immer mehr Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben, die fliehen müssen, mit politischen Konflikten, Verteilungskonflikten und ähm, mit wirtschaftlichen Einbußen. Und das alles macht mir ziemliche Angst. Manchmal. Und gestern hatte ich eine Art Sinnkrise. Ähm, falls ihr es wisst, ich arbeite bei Politik Digital e.V. und mache dort dieses Projekt Aula, ähm, das Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnet, mithilfe einer Online-Plattform verbindlich Entscheidungen zu ihrer Schule zu treffen. Also zur Hausordnung, zum Unterricht, zur Ausstattung, zu Veranstaltungen. Und ähm, es soll Jugendlichen beibringen, demokratisch miteinander zu arbeiten, eigene Ideen voranzubringen, Mehrheiten zu finden, Kompromisse zu schließen, auf Minderheiten zu achten, ähm, zu kommunizieren. Und vor allen Dingen soll es sie in ähm, die Rolle von GestalterInnen versetzen. Also nicht bloß Konsumenten ihrer Gemeinschaft, sondern tatsächlich verantwortlichen GestalterInnen. Und gestern war ich so, okay, angesichts dieser riesigen Veränderungen, die uns unmittelbar bevorstehen, ähm, der Radikalisierung auf allen politischen Seiten, auch der Radikalisierung, die der Widerstand gegen ja, und die, diese, diese Klimaveränderung äh, haben muss, ähm, ist es überhaupt noch angemessen, dass wir Jugendlichen beibringen, ihre Hausordnung zu verändern? Also, Machen wir im Prinzip too little, too late? Hätte dieses Projekt schon vor 20 Jahren total erfolgreich sein müssen, um die Situation, wie wir sie heute haben, abzuschwächen? Hat das noch eine Relevanz, was wir tun? Oder kämpfen wir eigentlich schon auf verlorenem Posten? Und ich habe drüber geschlafen und ich habe für mich entschieden, nein, ähm, dieses Projekt ist wichtig. Und dass wir es jetzt mit aller Konzentration und Energie weitermachen, ist richtig. Denn egal, was in den nächsten zwei Jahren passiert, die über den Fortbestand unserer Gesellschaft entscheiden werden, ähm, wir werden eine Generation brauchen, die in der Lage ist, miteinander zu reden und sich verantwortlich zu fühlen für ihre Umgebung. Und Entscheidungen zu treffen und auch schwierige Entscheidungen zu treffen und miteinander auszuhandeln. Wenn wir die nicht haben, laufen wir Gefahr einer Diktatur. Und deshalb sind solche wichtigen ähm, Bildungsprojekte, Projekte mit jungen Menschen, wo auch immer sie sind, zentral. Und wir müssen sie weitermachen. Und ähm, ich glaube, dass dieser Kampf sich lohnt. Ich glaube dass alle, die, die daran mitarbeiten, das sind ja viele NGOs, die sich diesen Aufgaben verschreiben, einen langfristigen Beitrag zur Zukunft ähm, erbringen. Wir dürfen jetzt nicht panisch werden. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, den Generationen vor uns gemacht haben und nur kurzfristig denken. Und ich glaube, dass in der Bildung, ich glaube, dass in der demokratischen Praxis der Schlüssel zu einer friedlichen Zukunft liegt. Ähm, sagt mir bitte, was ihr macht, ähm, ich kann diesen Optimismus gerade sehr, sehr gebrauchen und bitte sagt mir, was ich tun kann, ähm, was ich tun kann, um Jugendlichen eine Stimme zu geben, was ich tun kann, um sehr sinnvolle Bewegungen wie die Fridays for Future zu unterstützen, wenn ihr irgendeine Idee habt und sagt, hier Marina, du hast eine Stimme, bitte nutze sie für XY, sagt mir Bescheid. Am Ende des Tages kommt es darauf an, was wir in dieser Welt ausrichten. Und das ist, woraus wir unsere Hoffnung beziehen. Und es ist nicht schlimm, dabei manchmal Angst zu haben. Das macht uns nicht weniger kompetent, das macht uns nicht weniger zielgerichtet. Es ist okay, es ist einfach ein Teil dessen, was passiert. Ähm mir hilft es, das zu teilen und zu wissen, dass ich nicht allein damit bin und dass andere Zweifel haben, manchmal ist das, was ich tue, genug. Ähm, aber am Ende des Tages hilft es mir unglaublich zu wissen, dass es eine Community von Menschen gibt, die alle ihren kleinen Teil tun, alle ihren kleinen Teil einbringen und das macht mich sehr optimistisch und das erfüllt mich mit Wärme. Ähm, ja. Das war, was ich erzählen wollte. Danke. Und Kopf hoch.